Das ist Shadow, ein ehrgeiziger und rittiger Oldenburger. Im Sattel Benita Kronig, 16, Schülerin und Mini-Menti. Vertrauensvolle Anlehnung ist das Thema heute. Ihr Shadow ist startklar. Wenn er weiß, dass zum Beispiel Turnier ist oder wie jetzt hier das Interview oder der Videodreh, versucht er sich immer von seiner besten Seite zu zeigen. Viele fragen mich auch, ob es eine Stute ist. Ähm aber er benimmt sich auch einfach so. Er hat sehr viel, sehr viel von der Diva. Also ne, wenn Wasser, wenn er Wasser berührt oder so, dann ist immer so i Wasser. Versuchst du eine stete Verbindung? an beide Die Anlehnung der Diva verbessern einen Fall für diese beiden: Hanna Erbe und Max Brune. Ich kenne Hanna halt auch jetzt durch einen anderen Stein noch. Und ähm, ja, für mich ist es eigentlich super interessant, gerade durch das Projekt. Ähm, weil man einfach Ideen austauschen kann. Ne? Sie sieht das ja auch, wo jetzt mal Problematiken sind. Jeder hat ja irgendwo andere äh, Ansichtspunkte, ne? wie man an so ein Problem rangehen kann. Und das ist super hilfreich für unser Training. Und ja, Hanna und ich fahren so relativ die gleiche Schiene, wie wir halt den Unterricht geben. Und ja, das äh, ergänzt sich super. Ne? Genau, gut. Genau. Versuch, dass der Hals dir nicht entgegendrückt, dass du ihn wirklich da unten so locker behältst. Und erstmal im Galopp einen schönen, energischen Sprung nach vorne. Sehr gut. Genau. So, und jetzt kommst du wieder außen einmal ein bisschen dran, stellst ihn einmal in, bringst mit deinem Bein so ein bisschen Druck an ihn, an seinen Bauch, dass er so ein bisschen an die Hand ranzieht und dann gibst du wieder so ganz leicht vor. Genau. Heute ähm, befinden wir uns jetzt in der Phase nach der Turniersaison. Wir haben momentan so eine eher lockere Durchlässigkeitsphase begonnen, in der wir einfach versuchen, immer wieder bei ihm die Dehnung des Halses so ein bisschen zu erreichen, die ihm dadurch, dass er eine sehr äh, starke Selbsthaltung hat, nicht so leicht fällt. Und deshalb arbeiten wir immer wieder daran, dass er sich streckt und äh, zum Ende der Stunde, dass wir wirklich einen langen, gestreckten Hals haben. Und äh, das machen wir im Moment mit vielen Übergängen und äh, viel Biegung, Schulter herein, Zirkel. Und das Ziel ist wirklich, dass der Zügel weder schlackert noch fest dran ist, sondern dass er so ganz locker mit der Bewegung vom Genick mitgeht. Genau. Gut so. Genau. Kommst du nochmal außen dran, stellst noch einmal so ein bisschen innen, gibst dann vor. Genau. Gut so. Gut so, genau. Und wieder schön energisch von hinten im Galopp. Im Trab brauchst du gar nicht viel Druck machen, da ist er sehr energisch von alleine. Und im Galopp immer wieder, dass er weit hinten drunter springt. Das ist das Gefühl, dass die Hinterbeine kommen bis unter deinen Sattel. Genau, gut. Genau. Genau. Immer weiter. Kannst du ruhig so ein bisschen mehr noch treiben. Genau. Gut. So. Wir sind beim Reit- und Fahrverein Zieten am Stadtrand von Duisburg. Benita Kronig ist hier Einstellerin. Jetzt lobst du ihn mal innen mit der inneren Hand, so ein bisschen genau, dass er wieder so locker wird. Gut, genau. Das Mini Menti-Projekt ist zentraler Baustein der Deutsche Bank Reitsportakademie. Jetzt sind wir in dem dritten Jahr der Akademie und es sind immer noch diese Verbindungen und es wird immer noch zusammen trainiert und insofern glauben wir, das ist ganz wichtig, weil nur aus, dem, ja, aus der Basis heraus kommen wieder neue talentierte Reiter und das Wissen wird weitergegeben. Das ist uns extrem wichtig, weil wir wollen nachhaltig diesen Sport fördern und unterstützen und ich glaube auch, dass unsere Reiter gerne mal zu Lehrern werden und das auch extrem spannend empfinden, wie sie selber Dinge mitverändern können, auch mit den Heimtrainern zusammen. Und äh, ja, das ist der, der wahre Kern von diesem Projekt. Und das liegt uns sehr am Herzen. Pferdegerechtes Reiten fördern gehört genau. dazu. Im zweiten Teil des Trainings mit Hanna Erbe zeigen wir, was Benita Kronig mit ihrem Shadow in Sachen Anlehnung bereits umsetzen kann.